Nun wird es richtig heavy. Kondensator Huckepack mit Funken entladen. Hm. Ja, Wo tut das Ganze eigentlich? Hm. Da kann man uns später mal drüber Gedanken machen. Wenn man Motoren betreiben möchte und sein Gemisch so gering wie möglich fahren möchte, ist die Stärke des Funkens der Zündkerzen natürlich entscheidend. Hier unten das soll eine Zündspule darstellen. Hier ist eine selbst Zündspule geht angeblich wenn man von einem Zeilentrafo den einen Schenkel nimmt auf die die Sekundärseite unten drauf wickelt, ne, schön isoliert mit 300 Windungen und 1 Draht und oben drüber dann drei Windungen mit ähm, ja, ungefähr genauso, ja, ein bisschen fetterem, vielleicht sogar Flachdraht macht und hier auf die Primärseite dann einen Kondensator entlädt, ne, so 200 bis 400 Volt und so 1 bis 3 µ müsste reichen wenn man den Stoß hier rein nehmen, entsteht hier oben normalerweise dann ein Spike Gap ne, normalerweise über Zündkerze dann, wenn man da in Reihe den aufgeladenen Kondensator mit reinnimmt, nimmt, ne, also hier weiß nicht, so 200, 300, 400 Volt ungefähr auch ein paar Mühe, ne, kann man dann natürlich mit Gleichrichterbrücke aufladen wie ihr es aufladet ist dann eure Sache oder mit Bedini ist wurscht. ja und in dem Moment wo der Plasma, hier ein Plasma entsteht wird leidend. Ne? Und dann kann der sich auch mit entladen und nimmt diese ganze Ladung hier aus dem Kondensator mit Huckepacke über diese Strecke. Ja, und dann gibt es richtige Funken. Das ist die wirkliche Zauberkiste, genau. Na dann. Okay. Ja, ich bin bereit. Ach, da war noch Ladung drauf. Guck. Ah, so ist ja. es normal, die, Zünd so die Zündspule. Ja. Ja. So wie er auch im Motorraum zündet. Jetzt schalten wir mal die Zauberbude ein. So sieht das dann aus. Hallo die Waldfee. Da brennt die Luft. Da brennt die <lacht> Luft. 2 <lacht> cm Flamme. Und kannst du dir vorstellen, dass das. Oh, ja, was? Ja, also es brennt nur von der Luft ja, also alleine, wird hier schön, ne? Ja, weil nur die Luft brennt. Ja. Mach noch mal kurz an von der Seite will ich noch mal drauf haben. Dann mal. Gleich können wir. Ja oh, ja, das sind schöne Flammen. Ja. Klasse. Das ist die Zauberbude. Das entladen wir noch kurz. So, jetzt das ist entladen. Oh, oh, oh.